Oh, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RackFest! RackFest! Juni, weg! Oh nein, ich werde Rack. gedreht! Ich werde gedreht! Hallo Nico, hinter dir. Ja, dahinter Erik, dahinter ich! Ja, Warte! Hallo, Fabi. Grüß, Liga! Nico, das wird jetzt auch eine langweilige Folge. Du Erste, ich Letzte! <lacht> wow! Alter. Oh, Alter! Alter, Nico, was ziehst du denn hier ab? Uuuuhhh, Weltklange! Ah. Oh Gott, das sind ja Hubbel! Das sind ja Hubbel! Ja. Ich hab ja. Matthias! Ich fick jetzt Matthias hier von der Piste weg! Na na na Ne, lass den Arm! Matthias soll ich Oh nein, jetzt hab ich den einen! <lacht> ich boh, in den Kreis! Wow! Joshi! Nein! Nicht. Ich komme Juli, auch immer! Ja, geil! Ich zieh vorbei! Nö! Und er oh, der geht <lacht> vor! Doch nicht! <lacht> oh, ah, ist Nichts oh, Wegen dir. Oh, Joshi hat mich weggedrängt, ich glaub's nicht! <lacht> <lacht> ah, da, das ist doch ein Arsch hier! So, jetzt. Warum bin ich jetzt schon wieder Zehnter? Hi, <lacht> <Hey>, Erik! <lacht> oh, Mann ey! Hi, Erik! Hallo, Bot? Ich krieg's. Ich krieg's aber auch nie hin, den ersten Katz zu halten. Ja, chill. Nico, mach mal ein bisschen ja, da. langsamer, dann können wir noch ein du -Du Duell haben. Ich bin 13. Ich, komm auf, ich komme, ja. ja. Erster Remy, was? Ja. Das wird nie schief. Alles. Ninja! Als ob. als ob. Ding, ding, ding, ob. ding, ding. Als ob, Job. Naja, sechster, immerhin. Oh, okay. oh, oh, komm, 14, 14, 14, 14, 14. Ja. Brenn. Uh, ich, ich hab auf oh, wer dir? ich habe Ich habe auf Hundertstel Sekunden noch weniger. Ding, ding, zähle. ding, ding, ding, ding. Genau. Guck mal, guck mal mein Platz und der dahinter, mir. Hundertstel Sekunden. Oh, Erik ist noch an dem Ziel jetzt. Gerade so, wie. <lacht> oh, aber Erik hat gestern I so krass gedrückt, Alter, der war vor mir. Aber nur im Einspiel. Spiel. Und erst Du erster, ich zweiter, aber... Gib Warum, warum habe ich so einen hässlichen C-Wagen? Du Hast hell, weil du ja. den auswählen kannst. sich getan nee, habe. Die, Zeit, die Zeit war schon vorbei. Was ist das für eine, was ist das für eine Strecke? Eine, genau. Scheinbar eine sehr kleine. Und eine sehr äh, ich, möchte heute, ich möchte heute unbedingt diese Stadt... diese Stadtstrecke da mal fahren, die neue. Es gibt das jetzt gibt so, so eine Stadtstrecke, Stadtstrecke wie bei Formel Sie 1 so. Ich bin letzter, schön. Hey. Ja, aber das du hey. niemals hin, hey, wenn ich selber so finde, das ist schwierig. Ja, hey, ich sehe Nico und Eric. Nein, Freemi! Alter, das Spiel ist viel Hi. zu laut. Bist du mein Holz? Nee. Du ich bin vor Juri. Ja. Vorher gibt es sechs Runden, Lekomio Fettus. Wie schlecht fahre ich denn bitte? Ich war zweiter vor ihm, Ich bin 15. ja. Warst du warst vor uns erster, Nico. Ja. Alter, what the fuck, was ist falsch mit den Leuten, Mann? Thielers. Alter, was ist falsch mit dir? <lacht> was ist denn los mit dir? <lacht> Tschüss, Erich. Der treten mit draußen, und fliegt dann am Ende selbst mit raus, ey. <lacht> yeah. When you try, oh, the best, Hallo. Kein Quatschel, wann Quatschel, Quatschel nicht. Da wurde eine richtig zerfickt. Oh. Oh. Was ist oh. denn das denn für eine Karre? Hank-Lowel, was? Dankeschön. Hallo Nico, ich bin hinter dir. Oh nee. Ja, es ist Juli. Ich hab Juli überrundet. Neunter. Ja, wie gesagt, ich habe erst, bin ja schon rumgestanden und habe nichts gemacht außer Audio eingestellt. Da ist Nico! Ich bin schon längst raus. Ja, hey, ich weiß nicht. Was. Da ist trotzdem Nico! Oh, das ist, das ist die KI dem nicht hinten reingefahren. Genau, eine Filler-Round. Zwei, ein, jetzt geht's los. Wie das, wie das klingen muss, wir fangen einfach eine Runde an. Schön, dass du reinschätzt, Juli. Bitte? Schön, Schönen, dass du voll in die Folge ah! reingeschätzt hast, was ich jetzt auch getan habe. Aha. <lacht> Boah. Viel Spaß an oh, den Cutter. Ja. Ja, Juli, äh, Nico. Aha. Premi, du hast ja die ganze Zeit verraten Oh, aua. Oh! Meine Position ist sowieso also schon schief. Lol. Sörter. Was ist der Admin für ein Arsch hier? Hey, Hi, Femi. <lacht> hat er nicht ja, gestrikt oder wo? was? <lacht> aber sowas von. Der, der hat mich von der Seite gerammt und an die, an die Leitplanke und da festgehalten. Festgenagert, allerdings. Was hat das mit, mit Andi zu tun? Admin? Ist Admin, du kecker raus. Nein, du hast gesagt Andi, Andi, Leitplanke. Nee, Admin. Oh, Junge. Ach so, oh mein Gott. Also das ist meine Welt, der ist mal lustiger. Hallo Frem, du auch. Frem und ich hatten dieselbe Idee. So? Nein, Frem das ist eine ganz schlechte Idee. Mit Volk gegen die Bande knattern. Ah. Hallo Erik, hallo Hi Leon. Ich bin euch mal ausgerichtet, ne? Und testweise. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, Batman. Oh, Leon. <lacht> ich frag doch, kann ich rückwärts fahren? Klatsche, mein Hack weg. Oh, nee, Leon. Das ist oh Mann, Leon. Na, wie ein Meter kürzer, kann ich besser. Na gut, ich, ich bin Meter kürzer, ich kann besser einparken. Immer positiv sehen. Ja, jetzt hast du so einen Smart. <lacht> genau. Ideale, hier kommt, gib ihm. Moment, okay, was jetzt? Offroad, gib ihm. <lacht> ideal und so, ne? Nico. <lacht> ja. Absolut. So, ich würde gerne den Bot hier mal loswerden, noch. So zum Beispiel. Warum kann der so viel Gas geben? Alter. Also, zweite Runde, ich habe genau 20 HP. Ein Kurgier. So. Wie kommst du von 20 auf 1? Weil ich gerade ja voll was sah, weil es gegen die Wand geknallt hat. Wow. Boah, geil, die Haschischtasche hinter mir. Die ja. <lacht> ja, der Wort heißt Haschischtasche. Ich weiß, ich sehe es, ja, ich hab grad hochgeguckt. Das war's dann Hofe, wohl schon mit der YouTube-Monetarisierung. Hallo. Ja. Es sei denn, du ist alles raus. <lacht> Auf diese 5 Cent könnt ihr doch auch verzichten, oder? Nein, Nein. unsere 5 Cent. Ja. Hast du 5 Cent? 0,05 Cent. Ja. Ja. Bei 4 Klicks. <lacht> Ich glaube, er macht eher so 3 Cent im Monat überhaupt. überhaupt monetarisiert Oh, Boah, ich nicht blau Ich bin hab's abgebremst, bevor ich die Kurve fahre, damit mir die Folge in die Bande knattert, Ich war jetzt gleich schon überrundet von Pipi-Doo. Pipo-Doo. Warum mal. And the highlight is like that. Hey, Sequenzer Sequencer rausgedreht. Oh oh oh oh. Das ist eine ganz schwache. Ich werde gleich vom letzten ja. noch überrundet, ey. vom ersten Mal. Du wirst vom letzten überrundet. Alter. Ich habe... <lacht> ich bin der Letzte. Ich möchte ich habe es drei Runden mit einem HP geschafft, ja? Ja, zwei Runden. Mehr. Ich habe noch genau ein Drittel von meinem HP. Also drei und drei, es Genau. Komm wie viel? Drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, mit abgerundet. Na, ja, beenden werde ich nicht mehr, aber halt. Oh, es könnte knapp werden. Oh. Nee. Oder? Nee, die zieht <lacht> geht Ring. Oh, es könnte... <lacht> nee, naja, ich schaff's. Ich schaff's sie. Ich habe die Küche. Ich zeige sie noch, Mutter. Jawohl. Los, Hashish-Tasche. Los, Hashish-Tasche. <lacht> Boah, mit dem Bild auch noch. Der sieht aus, als wenn der Hashish... Als wenn der Hashish in der Tasche hätte finde so es zu spät gedrückt. Ich Nein! Hab's grad mal das ich nicht. Da ich so, ich mein hab jetzt grad... Nein, auf Platz 1. Ich <lacht> habe jetzt grad meinen Rackfest-Kanal geguckt. Nein. Das war eigentlich der Df. Waaah! Juli, das war jetzt aber ein ganz schön belastender Start. Nö. Nee. Ja. Ja. fick halt. Ficker. schon, doch. Tschüss, Främie. Oh! Das ist die Runde. Ja, Tschüss, das ist natürlich perfekt für die Busse. Ui, uh, nee das war viel zu weit. Vor allem hier kann ich ja meine Schwierigkeiten ausfahren, wirklich weißt du? Nico, bist du zufälligerweise 16, ne? Nee. Nein, er ist 4. Wer fährt noch so ein Auto? Wer ist 16, ne? Ich wurde jetzt gerade von. Ich wurde jetzt gerade von 90 auf 0 runtergeschlagen. Boah, erster! Aber nicht mal lange. Tomate, fertig, fertig. Nein, Juli! Er sagt auch noch. So, ich war ganz kurz Erster. Maverick. <lacht> Maverick <lacht> Elite, was? Nico, wie viel da bist du? Jo, Nicht, dass ich dich dann gleich wegfick. Flip da. da. Oh. Soll ich den ersten wegficken? Ja, kannst du mal machen. Okay. nee aber oh, oh. das war oh, ich jetzt yes, <lacht> habe <ist eine> <lacht> ich danke Juli ich wollte den ersten oh, nee. erwischen, hab aber voll verkackt oh hi Tomate Tomate verpiss dich Frechheit absolut yeah. ja wahrscheinlich mal das war ein schöner Schrift in meine Fresse. Aber ja, aber sowas soll. Als ob ich jetzt Nein, Juli. keinen Wagen mehr hat. <lacht> Alter, was passiert hier? Sieh. Juli, aus dem Weg bitte. Wer bist denn du? Ich bin der andere Bus. Ach Leute, du bist der andere Bus? <lacht> Nein, Erik! Hi, Nico. Erik! Ich bin zweiter! Alter, Boss, könnt ihr mal aufhören, mich reinzufahren? Diese Drecksputz wegen den Drecksputz sterbe ich hier! Jetzt ist Fremi schon wieder vor mir. Oh, du machst Mann. doch irgendwas falsch, Juli. <lacht> Aber hey, der Erste ist nicht mehr Erster. Das ist schon mal, das ist schon mal etwas. Der Erste ist nicht mehr Erster, ja, sondern, erster, der, ich erste, sondern Nico ist Erster. Nee, Främie. Was? Aber nicht mehr lange oh ja, ist. sehr gut, Nick. Niko erster. Oh, Snowden kommt von links. Jetzt bin ich wieder dritter. <lacht> so, okay, okay das nee, war's. Mit <lacht> Alter, mit 4 HP. Das mache ich. Was Matthias neben dir gespawnt. Matthias oh, neben dir gespawnt. Machst, Machst du jeweils auf den Seiten die Tür auf, ist das bessere Kurvenlage oder wie? Ja. <lacht> Wer vor live. <lacht> Ey, Leo, rennt den Wagen übrigens auch oh schon. Oh. wenn du oh tot oh. bist, gell? Schlechte, schlechte Ausgangsposition. Hallo Erik. Oh, ich fahr erstmal am Rand. Oh, fuck! Ich hab 1 HP. Wow. Hey, <lacht> <Ernsthaft? lacht> Wow, ich bleib draußen bis alle losgefahren sind. Juli! Oh, Juli. Ja, bitte. Warum? Wenn man auf Position 2 startet und das Wreckfest-Fenster nicht aktiv ist. Oder nicht im Vordergrund ist. Ja, man auf W drückt und man auf Discord W schreibt. Ja! Wenn man als Erster anfängt und Juli begegnet, ey. wie Alter Juli! Aus dem W! Erik! <lacht> wow. Ich kann mein Auto nicht wechseln. Wir können nur beenden. Das ist ja auch nicht. Wir, sind, wir haben zwei Busse. Das ist ja noch schlimmer. Ja, guter ÖPNV ist halt teuer. Ja. <lacht> Nein! Alter. Okay. Was passiert hier? Chaos. Ach, das ist Tomate. Oh Tomate. <lacht> Da kam mir entgegen, alles gut. Was? Yoshi ah, ist Erik! Hi, Erik. Könnt ihr nicht mal Yoshi platt machen? <lacht> oh, danke, danke. Danke, Erik. So Sie nett ist nicht, Juri. <lacht> ja, ich hab heute eigentlich Nico. <lacht> Tja, treffen muss man können. Ja, Premi. Alter. Könnt ihr... Könnt ihr Juli, kannst du mal bitte Yoshi hier aufhalten? Alter. Nein. Als ob ich hab dich doch berührt. Na! Eine Tomatische, ne? Ich wurde gestriffen und habe jetzt kein Papier mehr. Du wirst hm. gestreift. <lacht> Nico, oh. ich, ey Nico, als ob du jetzt zweiter bist. Ich hab dich so oft weggebasht. Hm. Premi! Oh. Wie nö! <lacht> Wie? Wie? Das mindestens mich? zweimal! Alter! Remi, von Scheiß oh. hier. Gut, Zweiter. Nico, ich auf? war vor uns erster ne? Äh, Zweiter war ich. Ja, ja. Wir haben Plätze getaucht. Als ob du nicht ganz Doch, klar. Ich kann das ist, halt... Das ist Cheat herein. Ich kann halt fahren. Das war mal wieder eine sehr spannende Runde. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Hey, neues Tag. Tschüss.